Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier in Neuborgia, wie mir scheint, aber warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Und wir werden angerufen von Professor Lind? Hallo Mike, ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz mit deinem Buch vorbeikommen? Bis später. Ähm, klar, ich will jetzt mit meiner Mutter reden. Hi, willkommen nicht sehe, du bemüßt dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist das wegen deinem Geld? Nein. Ist die Sommerzeit vorüber? Ja. Ich stelle dir nur eine Stunde zurück Gib immer dein Bestes Was passiert hier gerade? Hallo, hier ist Rosemary. Ich stehe die Dicke Wie geht es ein Pokémon? Ich halte mein Wati in Topform Ja, es interessiert mich nicht Okay, dann gehen wir doch mal zu Professor Lind Guten Tag Mike, da bist du ja. Ich habe dich gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Es handelt sich um ein Bootsticket. Jetzt kannst du auch in Kanto-Pokémon fangen. Danke. Eigentlich kann ich schon rüber surfen, aber. Okay, nehme ich gerne an. Das Schiff legt in Oliviana City ab. Aber das weißt du ja schon, Mike. Schließlich bist du mit deinen Pokémon schon viel herumgekommen. Übrige. Überbringe Professor Eich in Kanto meine Grüße. Alright, und das Arme in die wir wurde immer noch nicht genommen. Rest in Peace. Vielleicht wird sie ja immer noch genommen. Okay, uns wurde gesagt, wo wir hin müssen und deshalb fliegen wir jetzt mit Flug hier dorthin. Oliviana City! So, hier unten ist es nämlich. Hafen von Olivena City, Schnellboot Pier. So und hiermit geht dann die After Story weiter. Äh, fängt sie an. Und zwar die Reise nach Kanto. Ja, in Kanto haben wir noch ein bisschen was zu erkunden. Und deshalb geht das Display noch weiter. In Kanto gibt es viele Pokémon. Ich wünsche ich könnte dorthin. Tja, seid halt nicht so cool wie ich mit dem Bootsticket. MS Aqua benutzt Spezialdüsen, um über die Wellen zu gleiten. Willkommen auf dem schnellboot ms aqua Drehst du heute deine reise an jo zeige mir bitte dein boot ticket in ordnung dankeschön wir legen bald ab geh an bord oh, krasses schiff ba die MS Aqua ist auf dem Weg nach Orania City. Wir machen eine Durchsage, wenn wir da lang gekommen sind. Oh. Aua! Wo? Oh. Entschuldigung, ich habe es eilig. Meine Enkelin fehlt noch. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Und die Musik, die geht voll ab. So, und jetzt erkunden wir hier ein großes Schiff. Die MS Aqua. Das ist deine Kabine. Wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach dir ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Dankeschön. Moment, was? Was ist alles gerade? Moment, Moment, Moment. Man kann hier stehen? Wieso kann man hier stehen? Ich dachte, das wäre der ein Eingang direkt. Oh, sieht süß aus. Komplett pink hier. Warum nicht? Oh, und man kann, man kann wirklich im Bett schlafen gut und frisch. Das freut mich doch. Und was ist Müll? Im pinken Müll? Ist nichts. Okay. Was ist denn hier auf dem, auf dem Tisch? Was haben wir denn da essen? Was? Wo ist das, das denn aus? Keine Ahnung, was das ist. Egal, in Luft auch nicht. So, wir werden hier jeden angreifen. Jeden Trainer werden wir bewirken, bis sie wir konnten ja alles, sofern ich alles finden wollte. Und die wollen natürlich alle ein bisschen kämpfen. Bist du allein? Lass uns kämpfen! Wieso fragt ihr erstmal, ob ich allein bin? Das wirkt ein bisschen seltsam, Theodor. Aber ich kann euch sagen, es wird wieder einfacher. Also, nur Siegfried war richtig heftig mit dem Level her. Ja. ja, die ganzen Buchungen ab hier sind auch wieder ein bisschen runtergestiegen. Keine Ahnung warum. Ich finde, die hätten 10 Level alle höher sein können, ungefähr. Finde ich vielleicht so krass, aber ungefähr. Ich finde, das hätte nicht geschadet, aber okay, wenn, wenn das, das Spiel meint, das braucht, ne? Und keine Sorge, Kanto wird nicht so lange dauern wie Yoto, also die, die After-Story ist nicht ungefähr so lange wie die Hauptstory. nein, nein. Ungefähr die Hälfte schätze ich das jetzt ein, ich habe aber keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht mehr, Es ist schon ein bisschen lange her. Aber, oh, cooles Geowatts. Da kommt, da kommt, auch äh, links bei, bei meinem Layout die anderen Orden. Zu, äh, ja, so. wird auf. Keine Ahnung, ich habe mein Satz falsch angefangen. Auf jeden Fall, bei <lacht> meinem Layout links gibt es da mehr Orden, als ich eigentlich habe. Und das sind die Kantor-Orden, die wir jetzt machen werden. Das ist zu so viel für mich. Du hast mich herausgefordert, nicht ich. Ich frage mich, ob es ein Kanto bergen gibt, die eine Besteigung wert sind. Bestimmt. Oh, doch, da gibt es einen. Da gibt es mindestens einen Berg, der mir gerade einfällt. Oh, oh, yeah. Okay, manchmal gibt es ja einfach gar, gar nichts. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, im Remake war das anders. Okay, kann man runter, aber ich will noch nicht runter. Ich will erstmal hier in der Ebene eine erkunden. Hallo, ich kann meine Enkelin irgendwo finden. Das ja Bord ist alles in Ordnung, aber was ist, wenn sie über Bord fiel? Sie ist ein Energiebündel und könnte jemanden nerven. Mache mir ernsthaft Sorgen. Es tut mir leid für dich, aber wir werden sie bestimmt schon finden. Alle Passagiere sind Trainer. Sie warten in ihren Kabinen auf Herausforderer. Ja, yep. genauso wie hier. Hier ist ein Dreierkampf wie es mir scheint. Sieht zumindest so aus. So, ich wechsle mal kurz mit Pokémon. Ich möchte mich mit dem anderen Pokémon kämpfen, zum Beispiel mit So. Dann soll alle Level 40 werden hier. Hey Kleiner! Möchtest du gegen mich antreten? Ach stimmt, hier gab es doch gar keine... ...Doppelkämpfe. Oh, Wolf kam mit seinem Pikachu T-Shirt. Okay. da ist es wieder, das Botockel. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Kind ist leider kein gutes Pokémon. Es tut mir leid. Ich wünsche es wäre ein gutes Pokémon, ich mag nämlich Protokil, aber... ist es nicht. Und deshalb ist es jetzt down und wir kriegen, wenn der will. Aber auch nicht. Du bist stark! Tja, lass mal sehen. Du reist ganz alleine? Ist deine Mutter nicht besorgt? Ach was? Ich stolz auf mich. ich bin doch ein Baby? Das ist gemein! Naja... Ja. ist sie dann ein baby ich meine der overworld sprite es sieht zwar kleiner aus oh, warte, ich muss meine fragen zusammen sammeln okay die overworld sprite sieht so aus als könnte sie nur so groß sein wie ich so und warum sieht teddy osa sprite so aus als würde es gerade seine eigene seine, oder ihre ist wirklich ihre eigene hand fressen what the heck ich liebe es ja die Ursa, aber dieser Sprite. Nein! Nein! Oh, warum setzt du so Schlecke ein? Oh Mann. Erinnert mich ein bisschen an Winnie Pooh, wenn er so Honig frisst. Kreideschrei. Will ich Kreideschrei haben? Ich meine, so schlecht ist der Tag jetzt nicht, aber. Mäh... Ich will meinen Tag eigentlich nicht behalten. Oh, jetzt habe ich ausgesehen, da drauf gedrückt. Ja. So, oh, Funpi ist Boden, soweit ich weiß. Ah, ist schon ganz süß, aber es ist dead. Yeah. Oh, wir haben verloren! Ciao. Baby ist kein schöner Name für Mädchen. <lacht> Warum war Baby jetzt so in diesen komischen Symbolen? Habe ich noch nie gesehen. Okay. Manchmal sind Kinder schlauer als Erwachsene. Ja ein, ja, ein Film vielleicht. Aber sonst eigentlich nicht. Ja gut, es kommt drauf an. Das kommt drauf an, aber normalerweise würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Hm. Ich gehe nach Kantum um meine Feuerspuckkünste fortzuführen. Hm, Feuerspucker wieder mal. Die Leute sind, die, die Feuerspucker sind sehr selten und die gibt es auch außerhalb von diesem spiel gar nicht das ich ja schade finde verstehe ich nicht ganz warum die das so machen aber ich bin kein Videospielentwickler. entwickler so, ist noch nicht <lacht> wer weiß smog oh, es war so klar dass ich vergiftet werde es war so klar so jetzt bin ich so mad, dass ich einfach vorspul keine lust mehr weg mit dir was denn, lebt noch was denn wie hast du das überlebt sehr was äh? für eine verteidigung für flamara bitte spezialverteidigung ja so ist doch auch spezial ne Okay, schön level up Smoker und ach komm mach einfach down so das war's tsch die flamme ist klein ich denke feuer ist schwach auf hoher see das ist egal wirklich Und jetzt sind wir fertig mit dem Okay, wie ihr sehen könnt, geht's hier nirgends weiter. Ein weiches Bett, schlafen, Zeit. Ba-da. Ba. Ausgeruht und frisch. Ich finde das lustig. So, aber hier unten gibt's ja nichts. Deshalb müssen wir durch die Treppe durch. Vielleicht finden wir die Enkelin ja hier. Wir werden es gleich erfahren. Yeah. Yeah. Äh, kann ich... Äh, Bruder, kann ich... Bruder durch? Kumpel, könntest du mal nach meinem Kleinen suchen? Er faulenzt irgendwo. Dieser Müß... Müßig-Gänger. Ich würde ihn selbst suchen, aber... Gerade im Dienst und so, ja. Aha. Und wo soll der Typ sein? Müssen wir irgendwo jemanden suchen? Was ist das denn hier? Dafür bin ich aber nicht auf die MS Anne. Jetzt haben wir zwei Aufgaben. Bist du's? Ich frage mich. Ist... Also nee, ist nicht. Mensch, wer ist es denn? Bist du's? Richtig. Ich bin eine Matrose. Ich hab nicht gefaulenz Die Kabine war frei. Darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's? Lass uns kämpfen. Wenn du nicht ihn gemacht hast und schon lange wach bist, warum gehst du nicht zurück? Warum Pascal? Immer diese Pascal! <lacht> Stell euch vor, ihr habt ein Level 31 Macholo. Wenn ihr das habt, dann habt, macht ihr echt was im Leben falsch. <lacht> Merkt euch das. Level 31 Macholo, dann habt ihr was im Leben falsch gemacht. Das ist nicht richtig. Warum entwickelt er das nicht zu Maschok? Dann wäre auch krass. Na, ja, okay. Macho Mai wäre krass, aber Mashok. Mashok ist okay. Mashok kann man was mit anfangen, aber Machomai wäre schon viel besser. Das ist halt so wie bei Kadabra und Simsa. Kadabra ist cool und gut, aber Simsa ist einfach viel besser. Ein Äh, So, dann machen wir natürlich. Anton fasst sich an die Nase. Gut. Oh, ach, da ist ja ein Maschok! Dann will ich ja nichts gesagt haben! Welches ist komische Farben, die dieser Gen hat. hast du überlebt? Achso, ist Level 33 und nicht 38. Ja, wir okay, können verstehen. Go down! So! Wasserattacken im Meer! Sehr effektiv. Es war alles meine Schuld! Als Matrose muss man körperlich arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Pech. Okay. Jetzt geh wieder zurück. Ich geh noch ganz gut teilen. So. Spul das vor, denn das verspendet ein bisschen Zeit, Zeit, Zeit, Und dann sehen wir noch brauchen. So, gleich ich jetzt durch? Bro, darf ich durch? Oh, okay, lass mich durch. Danke, Junge. Ich hab mit ihm geredet. Er wird nicht mehr faulenzen. Ein kleines Mädchen? Ich glaube, sie ist hier vorbeigekommen. Du glaubst? Du rennst hier so hinterher. So rennst du die ganze Zeit. Und du weißt nicht, ob ein kleines Mädchen an dir vorbeigekommen ist. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist, ist, ist, ist das dein Ernst? Okay. okay. hier kann man überall langen. wir mal hier runter. Uff, ich bin sehr krank. Uh -oh. Dann sollten wir den Kampf schnell beenden, bevor... Ne? Okay, jetzt was hat das Sprite? Haben wir nicht schon mal gesehen, Jungler? Ich, ich weiß es nicht. Ist auch egal. <lacht> also ich kann mich nicht daran erinnern, Pantymos gesehen zu haben. <lacht> was hat das bitte für... Ein... Das ist so Chibi-Pantymos einfach. <lacht> well, I don't mind. chibi panty <lacht> Ja, ich find's lustig. So, hau ab. Bye, bye. Aber was kommt am als nächstes? Es kommt eine Maschorg, war ja klar. Was haben die alle mit ihrem Maschorg? Ihr wisst schon, dass äh, ich mit Wasserattacken. Oh, das ist nicht sehr effektiv, stimmt. Aber es war trotzdem sehr viel Damage. Volltreffer, tja, juckt mich nicht. Sauerpool, verreck. Wreck. The wreck er stirbt nicht. Warum stirbt er nicht? Durch den whirlpool aber Okay, gut. Ich kann ich wollte ganz sagen. Muss ein Tredo sein. Ja, Whirlpool ist nicht ganz so gut eigentlich. Hm. Magmar? Bye, bye Magmar. Ich kann mich nicht bewegen. Ich reise nie mehr mit dem Schiff. Das nächste Mal nehme ich den Magnetzug. Was ist da drin? Hier gibt es nichts. Sicher, dass da nichts ist, wenn er sehr krank ist und da davor steht? Okay. Vielleicht hat er auch einfach geschwiegen, dass da ganz viel ähm, flüssiges vom, vom, vom Magen kam. Ja. In den Pausen ist Kämpfen, meine Lieblingsbeschäftigung. Kann ich verstehen. Man kann ich verstehen. Die Puppen müssen ja auch mal Spaß haben hier. Olle. Die Olle. Radical, Snobbilly Cat. Eine Ratte gegen eine Katze, natürlich gewinnt die Katze Normal, Aus mit Jerry, aber wir sind hier bei Pokémon, deshalb gewinne ich trotzdem Ja, das Ding ist mal Radikal, Radikal hat halt Superzahn und Hyperzahn Hyperzahn macht halt gut Damage Und Superzahn ist eine sehr besondere Attacke, denn die macht, glaube ich, genau die Hälfte immer weg Kann also nie killen, aber macht halt genau die Hälfte weg was halt als allererste Attacke eigentlich sehr, sehr gut ist, denke ich mal. Also ich habe noch nie wirklich mit Radikal. Also, ich hatte schon mal ein Radikal, aber ich hatte es nie richtig im Team. Ich habe es nur mal gehabt für Pokédex-Dinger und so. habe es mal so ein bisschen im Team gelassen, die gelevelt. Warum nicht so? Radikal ist schon ganz cool. Ich mag Radikal so. Das ist ja nicht. Äh, wow, ich sterbe gleich. Nicht mal level up kriege ich von dem Typen Sieg oder Niederlage? Meine Pause ist vorüber. Ich denke, ich werde nie gewinnen, wenn ich die Sache nicht ernst nehme. Tja, das kann passieren. Das ist halt die Welt von Bauchmann. so und ist ein Mädchen. Kann sein, dass sie das kleine Mädchen ist, aber werden es gleich herausfinden, denn ich möchte ganz kurz noch mal meine Pokémon so, und jetzt zweimal sogar geheilt, weil ich so fast bin. Ja, yeah. skip, skip, skip. So, bist du das kleine Mädchen noch zu suchen? Den Enkelin? Mir ist langweilig, zu kämpfen. Nein, sieht sie nicht. Sie hat nur aus dem Fenster geschaut, anscheinend. Okay, kann man machen. Kleine, kleine Picknickerin. Hed Hedwig? Hedwig? Tut mir leid, falls irgendwer jemanden kennt oder ihr selber Hedwig heißt, aber. Den Namen höre ich gerade zum ersten Mal und das ist ein Mädchen und Hedwig hört sich an wie ein junger Name. Wie so ein muskulöser alter Mann. Hedwig. Aber, aber die kleine Picknickerin. Hedwig? Habe ich noch nie gehört. Das ist ein bisschen besser für mich. Ja, aber weg, okay. ist übrigens kein mehr so schlechtes Pokémon. Dachte, um das war schlecht. Da habe ich es mal mehr benutzt. War gar nicht mehr so schlecht. Aber das ist trotzdem zu easy für mich. Oh, du bist zu so stark. Safronia, Prismania! ich habe gehört, es gibt viele große Städte in Kanto. Ja, das werden wir auch noch erleben. Die größten Städte meine ich, was ist hier? Oh. Äh, hier ist anscheinend der Captain. Was machen wir hier? Captain! Ist das die Enkelin? Kapitän, willst du mit mir? Die ist langweilig. Ich möchte spielen. Hi, willst du mit mir spielen? Oh. Opa sorgt sich um mich. Ich muss los. Ich muss Oma finden. Hallo, Opa. Hier bin ich. Ich habe mit dem Kapitän und ihm hier gespielt. Mike, oder? Ich hörte, du hast meine Enkel in bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Cool, damit kann ich einen Sherox haben, aber ich habe ganz sicher mit ihm. Und da kann ich auch einen Shadows mitmachen. Die MS Aqua legt in Orania City an. Okay. Das Spielchen hat mir Spaß gemacht. Wir freuen um die Welt. Okay. So, wir sind zwar ange... Mike, Audi, ich bin's Arno. Ey, ist es heute nicht schön mit zu kämpfen. Vielleicht äh, letztes Mal oder so? Schnauze. Okay. So. Bevor ich die Folge beende und wenn wir in der nächsten Folge Kanto erkunden, richtig, will ich ganz kurz gucken, ob der Captain noch irgendwas Besonderes zu sagen hat. Weil ich habe das Gefühl, dass man von ihm noch irgendeine TM oder so bekommen kann falls ich mich nicht täusche. Wow, danke, dass du mitgekommen bist. Es war sehr schwer, das können Mädchen bei Lade zu halten. Okay, mehr sagt er nicht. Das Buch kann man sich auch nicht anschauen. Alright, Leute! Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an eine pussy freuen. Kleid das Video, denn es hat ja Spaß gemacht, hoffentlich. Und, ähm, Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, erkunden wir deinen Kanto. Wir werden noch mal ganz kurz rausgehen, ein bisschen Luft schnappen wo wir dann jetzt eigentlich sind. Damit ihr schon Bescheid wisst, wo es das nächste Mal losgeht, weitergeht. Die MS Aqua legt den der City an. Und hier sind wir. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.